Meine Freunde und herzlich willkommen zu dem besten und dem allerbesten Format auf YouPorn. Genau, <lacht> <lacht> genau, korrekt formuliert. darauf nehme ich erstmal ein Glas Wasser. Darauf erstmal ne, ne, sage ich jetzt nicht, weil ich bin ich bin zu voll mir so aufs Amtskuchen. Okay. Also, äh, herzlich willkommen zu diesem neuen Format auf diesem coolen Kanal. <lacht> An dieser Stelle, ihr könnt 10 Abos da lassen. Ähm, natürlich. Alter, Junge, Alter. Lol. Ähm. Getan. So, dieses neue Format. Ihr habt es nicht gesehen, aber wir haben beide random reingenommen. Und, äh, kriegen dann eben random eine Position zugeteilt. Wie man das so vielleicht kennt. Und, ähm, dann müssen wir diese Position spielen. Oder wir trollen einfach die anderen und gehen auf Jungle, obwohl Echo schon Jungle ist. Nein, das mache ich nicht. Tschüss. Auf jeden Fall, Rexal ist eine richtige Hure, weil sie spielt mit Ignite und Smite. Und er spielt mit fucking Flash und Ghost. Ja, <lacht> klick. Ah, ähm, was sind denn das hier bitte für Sachen? So, ich muss dazu sagen, ich spiele Callista noch nicht lange. Ich spiele seit 2-3 Tagen. Ich muss dazu mal Und. ganz kurz sagen, ich spiele Kalister gar nicht. Ich spiele außerdem Sona Spielt gar Sona, nicht. Alter. Ich spiele auch Sona gar nicht. Ähm. Gut, Lacken halt die Fresse. Ach du Scheiße, ich hab nicht fast Geld. Ich hab nicht fast Geld, wir können nicht fighten. Okay, ich habe sowieso gefühlte 20 FPS. Also 40. Alter, war das bitter. Das war besser. Weißt du? Ah! Oh. Oh, hey. So ein Champion of Dead Skill Niveau, ne? Ja, hab ich schon. Halt! Halt! Halt! Ich hab Schaden gemacht! Yeah! Ich hab sogar getroffen, Alter. Tickup! Oh. Alter, Alter, das war dumm. Oh, oh. Oh! Ah! Das war unworth. Nee, das ich, war hab ich hab den Sch Scheiß, Ich hab meine Scheiß-Q verfehlt, Alter das war vielleicht wusste ich weiß nicht mal was seine Q ist Digga so warte du musst Alter. jetzt mal ganz kurz sterben Okay, ist auch vielleicht nicht klug das mitten auf der Lane zu machen das wird es du kannst jetzt. du Hallo <lacht> <lacht> Junge! Neh Mann! Was war die Scheiße hier? Du kannst mich nicht einfach sterben lassen! Ich bitte! Nee! Oh mein Handy hat gebümmelt. Das Tempo. Im Arschtempo hier. Guckst du an? Ja, Junge, piss dich mal. Okay, jetzt sind wir tot. Nein, sind wir gar nicht. Okay, 3, 2, 1. Kommt schon ein Auto? Ja! Jawoll! Geh. So, und jetzt gehst du auf die Ultis. Oh, perfekt. Ja, fast. Ich hab keinen... <lacht> fast perfekt. Oh. Was? Das war echt was. Okay. Also, das ähm. Halt, halt, stopp. Halt, stopp. So, das Ziel verursacht drei Sekunden. Also, ich wiederhole das jetzt nochmal ganz kurz. Wir holen uns Blade. Ruhe. In Ruhe. Ein Schwein, oh. hallo ein Schwein Ja, okay, okay, also Meine Pässe, wenn ich blau bin So wie immer, und immer ähm, wenn ich blau Dann verursache ich, wie das bei jedem Menschen so ist Wenn man blau ist, dann verursacht man einfach mal mehr Schaden Das heißt, ich verursache dann sogar mehr magischen Schaden Und zwar 26 plus 2 ähm, Weiß ich nicht, wie es geht <lacht> so, dann... Ich kann dann, das nur bei dem DJ so nass, genau. äh, ja, das kann schon gut sein. Dann, wenn ich grün bin, das kommt halt von dem, äh, wie, wie nennen das die? Sixten, ähm, Skunk. So. Mörderkraut. So, also wenn ich, äh, Mörderkraut habe, dann, äh, macht es, macht der gegnerische Gegner, ähm, gegnerische, alter Junge, der gegnerische Gegner <lacht> ja, also wenn ich den dann treffe dann macht er für drei Sekunden lang 25% weniger Schaden und wenn ich rot bin, das heißt wenn ich, ähm, ich bin eine Frau ich muss jetzt <lacht> <lacht> so das Ziel wird, äh, 2 Sekunden lang um 40% verlangsamt, das heißt das sind ganz schöne Opfer, wenn die da reinlaufen, ne alter, und ich krieg keine Last, Zu Wort mal bitte Nein! Nein! Nein! Nice. Nice. Warte kurz, warte, halt, halt. Okay. Aber wir Mama. bleiben nicht, wir sind ja auch Du bist so boostet, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Ah, ich hätte ich ja sehen können, ich bastel. <lacht> Sorry. Nee, nee. Du Scheiß-Hurlson! Ich <lacht> ah. bin froh, dass wir nicht unter Vertrag stehen. Ich bin froh, dass ich vor dieses Video ein Disclaimer machen werde. Ein was? Oder wie, wie man das nennen will. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck war. Ich werde ein schönes Zettelchen da vorne ranhängen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Zuschauer. Falls du Beleidigungen nicht magst, dann verpiss dich! So. Also nicht, nicht ganz einfach. Ich will das jetzt genau so, Alter. Okay. Ich, ich, füge, ich füge dann einfach die Audio ein. Na ja, komm. Vorsicht! Töne <lacht> so, und wenn dieses Video nicht über 99.000 Klicks macht, dann, dann, ja, aber auch nur dann, Problem. dann ähm, werden hier Menschen einbestellt. Zum Beispiel Angela Merkel kommt dann. Klingt logisch. Ja, Junge, der, der ist so gut, der, der Trend. <lacht> Alter, hast du das gesehen, das war irgendwie ja. schön. Kannst du mal kurz. Vorgehen. Also eigentlich sollte ich mir jetzt, ähm, Ha lol! Sollte ich mir jetzt einen Skin für Sona kaufen. Ich meine, so gut wie ich mit der bin. Ich hab ja. ich, ich bin ja jetzt schon S. Ah lol, als ob ich das nicht getroffen habe. <lacht> du kannst mir keinen Mana geben, ne? Nein, immer noch nicht. Scheiß Opfer. Will auch niemand Mana geben. Rennen! Weg da, weg, weg, weg, weg hier. Ja, das hat sich gelohnt. Das glaubt der, der Flash war richtig gut, cool, Alter. Ich glaube, der ist nicht. Triote. Riot. <lacht> Ach du Scheiße, Alter. <lacht> klick unter den Tower, klick unter den Tower. Oder auf den. Ja, gut, er klickt. Oh Leila. Junge! Da war die Scheiße, Mann! Wir sollten oh, ich die Scheiße laufen, aus ihm rausficken. Ne? Verbicken. Ah! Weißt du was? Es reicht mit dir, Lisin. Es reicht! Es reicht! Nein, nein, nein, Junge. Ja, nee, ich wollte auch nur, dass du farmen kannst. Ach, nee, warte, ich wollte, dass ich farmen kann, richtig. Es reicht! Hi. Nein, wir wollen den nicht. Wir wollen, wir wollen hier einfach nur farmen. Ich will nicht farmen, ich will Kills machen. Ah, komm, komm, komm. Rup, rob rob. Kannst du Ult. Ja, geh, geht, Alter. Ich <lacht> kann ich jetzt schon, Alter. Nein. Ich okay. kann das so kein Gold. Ich fühle mich gerade echt dumm. Tja. Tja. Was? Der, dafür kann ich aber gar nichts. Weil vielleicht bin ich ja aber... wirklich... Nein, Spaß. Du bist dumm, aber dafür kannst du nichts. Denn du kannst auch kein Buch lesen, aber dafür kannst du nichts. Denn damals in der Schule haben haben wir Bücher noch verdroschen. Alter, geiler Remix. Ich weiß, immer so. Okay, wir gehen da nicht rein. Was, wir sollen reingehen? <lacht> halt, halt, halt, halt. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja, natürlich. War's halt echt. Hallo, hallo! So ein großer Fäber-Junge! Was Die machen Wettrennen! Junge, komm Ey. her. Okay. Ey. Wir einfach flashen, und um den Kill zu bekommen, Alter. Das war richtig Bronze. Und das <lacht> Deine Ult, alt. Halt, stopp. Ja, ich flächste gerade ein Deine bisschen. Ult. Ja, ich würde mich ein bisschen fern von dem Halten der... Wa ah, nee, der One-Shot-Dich-Nicht. Da steht 02 zwei Rein. Okay. Hätten wir, der versucht, gleich wieder zu hooken. Natürlich, Alter, das ist dann Aufgabe. Ja, aber er versucht gleich wieder so zu hocken, wie man es nicht tun sollte. Genau. Ja, da haben wir ein gutes Beispiel gesehen. Da habe ich voll viel Schaden gemacht. Halt, oh Gottchen, ey. Weißt du, halt. ich will einfach nur, ich will sie einfach nur töten und was für Nee, das nein. Es geht so nicht weiter. Oh, ich bin so gut im minions stehlen. Ne hab die halt minimal Outfit Na Junge, wir pushen jetzt hier. Okay, Das war die einzige Lane, die noch keinen Tower haben, Alter. Und die sind schon fast, fast bei den Nexus -Tippen. Rob da. Ich kann's dann denn ich kann's dann nennen und voll viel hier Schaden machen. La la la la la la my little pony fett dick pulp pulp. Pul, la pul, pul. natürlich fett, alles klar. So, komm, engage, ult. Ja! Ja. Alter hey, Junge, ich hasse dich. Hä? <lacht> <Was? lacht> hey, es war ein Auto, glaube ich ja schön, aber dass er trotzdem Käse okay ist. Okay. Alter Junge und äh, ja GG, okay, alter gut Job an Nein. dich. Nein. Ich ah. mich beschützen und. Hä, ich juckt ich. mich das. <lacht> also wenn ich dazu Bock habe, dann mache ich was ich will. Okay, stimmt. Hurensohn Hurensohn. Alter, die B ist einfach komplett useless von. Pop Ich Komme gerade etwas useless vor. Eigentlich mach ich Du bist ja auch gut. scheiße. Eigentlich mach ich halt ganz gut Schaden so. Boosten. Boosten. Alter, mein Mana ist einfach nicht aufbrauchbar. Welch hier? Was? Äh. Ich hab einen Kill, Alter. Das war alles, was <lacht> ich wollte. Ich wollte einfach mal wieder einen scheiß Kill haben. Und du hielst mich halt nicht, du Huche. Ja, wieso Auf, denn ich auch? Ich sterb ihr beide am Trash, Alter. Scheiße. <lacht> also er kann ja auch gar nichts der Thrash. Warum hast du da jetzt ein Ordnung? Ja, hast du nicht gesehen, dadurch mache ich so viel mehr Schaden. Da kann ich mit die Welt retten. Ja, ich Fresse. Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Guck mal, die sind gerade fast gedingst die haben noch zwei Tote jetzt finish ich oh, das ich liebe es Tada, tada. Das das halt ja. ich, mich ich gehe hier am Ende Mit so vielen Kills raus, das wirst du mir gar nicht glauben. Und ich habe ein bisschen weniger FPS gerade. Was ist los? Digga, on, Jetzt nicht finnischen, alter Jungs. Jetzt warte ich halt noch. Ich will wenigstens noch auf den Endscreen. Guck mal, ich heal sogar um... Oh lol, Alter. Jetzt kommt der Ranger Backdoor. <lacht> der, der, ich bin ein Bild und mach den Lasted Jackie. Geh. So, na <lacht> Spaß. Das war ein schönes Match. Ähm, falls ihr mehr sehen wollt, ne? Ja, dann die abonniert dann, uns. Dann kann ich euch einen sehr schönen Tipp geben. Es gibt so einen Button unter den Videos bei YouTube. Den kann man drücken. Da wird man immer informiert, wenn der Künstler ein neues Video hochlädt. Künstler, Alter. Ja, also ähm, in diesem Fall sind wir der Künstler. Und... Wir der Künstler. Ähm... Ja, ich hätte eigentlich auch ein S bekommen, weil ich bin besser als mein ADC. Bist du nicht. Doch. Wie viele Kills hast du? Fünf. Ja, fick dich, Alter. Ja, ähm. Tschüss, ihr kleinen... Ja.